ein Ordnungsantrag um Überweisung an die zuständige Kommission des Ständerates zur Vorprüfung vor und ist eingereicht worden von Kollege Damian Müller. Herr Müller, Sie haben das Wort. Herr Bundespräsident, meine Damen und Herren, die seit den 90er Jahren rasant um sich greifende Digitalisierung hat die Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren, wie wir uns organisieren und wie wir uns wirtschaftlich entwickelt haben, verändert. Auch auf Demokratie, Souveränität und andere Bereiche des Politischen übt sie einen nachhaltigen, ja womöglich revolutionären Einfluss aus. Die Digitalisierung hat die wirtschaftliche Entwicklung markant beeinflusst, so können wir selber entscheiden, ob wir weiterhin direkt in einem Verkaufsladen gehen und somit das einheimische Gewerbe unterstützen oder zu Hause mit einem sogenannten Online-Shop bestellen. Was heute im Detailhandel bereits üblich ist, wird auch im Tourismusbereich angeboten. Der Motionär erwähnt in seinem Vorstoß Booking.com. Selbstverständlich gibt es auch noch weitere Plattformen wie Get Your Guide, bei welchen unkompliziert Städtereisen inklusive Hotel- und Unterhaltungsprogramm gebucht werden können. Einerseits können sich die Schweizer Tourismus und insbesondere die Hotellerie dank den Online-Plattformen auf gutem Niveau halten. Einige konnten sich dank den Plattformen massiv positiv positionieren. Und es ist auch wichtig, dass die Hotellerie dank der freien Marktwirtschaft gegenüber anderen Tourismusdestinationen konkurrenzfähig bleibt. Andererseits verursachen die sogenannten Knebelverträge mit den Online-Plattformen zum Teil auch erhebliche Nachteile für die Hotels. Aber was sind ganz genau Knebelverträge und äh, wenn wir daran denken, dass es auch IMO-Scout gibt, es gibt Autoscout und auch noch weitere Lassen ebenfalls von sich grüßen. Ich bin mit Kollege Bischoff äh, dankbar für seine Motion, deshalb habe ich sie auch unterschrieben. Meiner Meinung nach gibt es aber weiterhin offene Fragen zwischen dem Motionsanliegen und der bundesrätlichen Stellungnahme dazu, die für eine ausgewogene Beurteilung zentral sind. Aus diesem Grund beantrage ich die Überweisung der Motion an die zuständige Kommission des Ständerates zur Vorprüfung. Besten Dank, Herr Müller.